Wir waren auf der Suche nach Perfektion. Perfektion im Rennsport, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Hallo? Matthias Anschöpber. <lacht> das stößt leider platztechnisch mit gewöhnlichen Transportmitteln oft an seine Grenzen. Selbst Sprinter mit Anhänger reichen nicht aus, um alles dabei zu haben. Guten Morgen hier aus der Autobahn auf der A92 in noch Niederbahn. Nein, es ist, ist schon Oberbahn. Ich bin auf dem Weg. bin auf dem Weg zu unserem neuen Projekt, unserem neuen Riesenprojekt. Ich sag mal, mit dem Projekt kann man das steht eigentlich für den Rennsport und zu dem Projekt bin ich jetzt auf dem Weg, um so die ein oder anderen Vorbereitungen mit meinem Partner dort zu treffen und wir brauchen noch ein paar organisatorische Dinge, wir müssen ein bisschen was ausmessen, ein bisschen was vorbereiten, ein bisschen was sauber machen, ein bisschen was einfach, was richtig geil wird, ausmessen vor allem, weil dieses Etwas kriegt eine richtig geile Folierung. Digitaldruckverlierung und wir brauchen äh, Flight wir brauchen Werkstattwägen, wir brauchen Equipment, wir brauchen eine äh, Reifenmontiermaschine und und und ganz ganz viele Dinge und deswegen habe ich jetzt noch, insgesamt äh, insgesamt sind es so knapp 200 Kilometer und jetzt habe ich noch um die 80 und dann sind wir dort, seid ihr gespannt, bis gleich. Speziell, dass viele hin- und herräumen von verschiedenen kleinen Kisten, macht es immer sehr mühsam. Unser Fokus liegt auf effizientem Ein- und Ausladen. Weil der leider in den großen Formen, wie sie es im LKW vorgesehen haben, nicht in meinen Sprinter passt. Also sieht einmal, was das gleich mal für Dimensionsunterschiede sind, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, so auf Anhieb, weil das alles doch doch nicht so groß ausschaut. Naja, und jetzt halt müssen wir hier die superschöne Arbeit machen, weißt ich Ja. <lacht> das macht ist Spaß. Genau, das ist dann Beschäftigungstherapie. Ja. Nenne ich das immer. So, den Zeltboden, den lassen wir nicht im LKW drinnen, weil er erstens furchtbar hässlich blau ist und zweitens wir in der Hoffnung nie ein Zelt aufbauen müssen, sondern immer die Boxen nutzen können. Weil ich meine, der Aufbau von seinem Seitenzelt, das ist noch dabei, das ist noch drinnen, das ist quasi die ganze Größe entlang von dem LKW und das zu zweit oder zu dritt aufbauen, bei jedem Event und wieder abbauen. Also haben wir schon vier, oder? Nein, einmal geht fünf, oder? Einmal geht fünf. Das immer wieder auf- und abzubauen, das wäre der absolute Wahnsinn. Und das tun wir uns nicht an. Deswegen sparen wir uns das Gewicht und den Platz. Weil diese Staufächer hier, vor allem auf der Seite, der geht komplett durch. Da können wir halt echt was Cooles bauen, vielleicht für Reifen oder sonstiges Equipment. Und somit ist das Zelt quasi für umsonst. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Boden mache. Aber blau ist halt echt. Was sagst du? Blau? Blau geht vorne. Geht gar nicht. Ja, vor allem so ein grintiges Blau, ne? Mhm. So. Boah. Wie du schon gesagt hast, den Dreck sieht man auch brutal drauf. Das genau. genau. Ja. Ah. Das geht auch nicht raus. Ich krieg die Kiste nicht raus. Die Kiste ist hier verspreizt. Ich krieg's nicht raus. Jetzt muss ich das ganze Gestell wegbauen. was sowieso scheiße ausschaut, das Gestell, oder? So, das ist der Sprinter voll und das war jetzt eigentlich nur das eine Staufach. Das Staufach ist jetzt leer. Das Gestell haben wir rausgebaut. Wir haben hier eine MAN-Zugmaschine mit 440 PS, Baujahr 2011, das heißt das ist jetzt nichts sonderlich Neues, aber auch nichts sonderlich Altes, die Zugmaschine hat einen sehr, sehr guten Zustand und ähm, das ist uns halt wichtig gewesen und die kommt jetzt aber auch dann mal nachher zu MAN wird komplett durchgecheckt, durchgeservist, TÜV und so weiter, war schon neu, als wir das Ganze gespannt gekauft haben, aber wie man sieht, das hat hier alles wirklich ein sehr, sehr schönen Zustand. Dann haben wir hier einen Aufenthaltsbereich, Raum. Der wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch neu gemacht, weil es ja ein bisschen alles veraltet ist. Hier schöne Plüschwände. Ist jetzt nicht so ganz ansprechend. Muffelt auch schon ein bisschen, aber im Großen und Ganzen in einem sehr, sehr geilen Zustand. Also es wurde sehr hochwertig damals von Bischof und Scheck gemacht. Das ist echt sehr, sehr cool. Das ist eine extra Tür. Dann geht es hier rein in den Werkstattbereich. Hier haben wir eine etwas ältere Werkbank schon, die werden wir ersetzen. Hier auch nochmal Werkstattwagen. Hier steht ein großes Zelt, das muss man später noch versuchen rauszubringen über die Rampe. Leider habe ich gerade keinen Schlüssel da. Wir haben natürlich eine zweite Ebene, die quasi da oben ist und die geht von hinten bis vorne komplett durch mit einer 1,40 er Höhe und da kommen dann die Motorräder und die Flightcases rauf und unten hat man halt den Vorteil, dass man eine sehr sehr angenehme Deckenhöhe hat und wirklich im Stehen durchgehen kann und auch arbeiten kann und hat auch hinten noch einen großen Bereich, wo man Motorrad auch mal schrauben kann wenn man eventuell nicht in die Rennstrecke rein kann oder einen Brückentag hat oder sowas dergleichen Wir sind ja zwischen Zugmaschine und Sattelaufleger und hier ist ein quasi kleines Rolltor. Da ist ein Notstromaggregat mit vier Zylinder und einem Kompressor drin, nicht? damit man autark ist und quasi überall stehen kann und nicht immer äh, auf Land Landstrom angewiesen ist. Was? Kannst du mir so, so, so eine Pistole und, und einen Luftschlauch geben, damit ich die, die Druckluft probieren kann? Weil ich habe gerade den Kompressor eingeschaltet. Ein Schlauch brauchst du auch oder? Ja, einen Schlauch und eine Pistole, einfach damit ich mal testen kann, ob die Druckluft drin funktioniert. Mhm. Weil der hat einen eigenen Kompressor hast du gehört? Ja. Ja, ist gut. Muss ich mal testen, ob die, die Leitungen funktionieren. Ja. Ah, sehr sehr gut an. drauf. Ja? Auf. Dann probieren wir noch, da ist nämlich hinten am Heck vom Auflieger ist auch noch ein Anschluss, den probieren wir auch noch, der ist dann quasi für außen, weil die würden wir uns dann in die Box reinlegen. Und zwar ist hier unten rechts. Ah hier. Hier ist quasi auch einer. Im Umbau vom Auflieger gibt es bei Gilbert in der Werkstatt alles, von was ein Schrauber träumt. Perfektion vom Feinsten. So, wir haben jetzt eine Zwischenzeit abgesattelt, um quasi vorne den Raum, wo der Kompressor und das Notstarmarke gehabt also alles sauber zu machen. Kein Grünspang mehr, alles Ecobello. Batterien ausgebaut, wir brauchen insgesamt drei Stück neu: einmal für den nostrum und zweimal für den Auflieger. Und so wird das alles wieder schön sauber. Da oh, ist ja ein Drehrad. Ein Drachensteigen wird weder Ich hoffe, hab halt, oh, das haben sie mit ganz geiler Uniball gemacht. Ich habe bei der Uniball das kannst du auf zwei Seiten abstützen, einmal da und einmal da. Dann steht der so. Ja, aber das ist das so, als wir auf vorne stehen. Nein, das ist die Abstützung. Stimmt. Du, du, du hebst es auf, dann Ja, das ist die Abstützung und das ist der untere Auslieger. Nein, du musst es auf beide Seiten abstützen. Achso, ja stimmt. Dann hast du oben, oben einmal die Möglichkeit, irgendwas zum Einhängen. Und die Konstruktion schreibt die gleich Um 12 muss den ein Also, ja. muss ich jetzt Oh, hätte ich fast vergessen, dass da ein Wörter ist. <lacht> also da sind anscheinend vier Fahnenmasten drauf. Wir wissen aber nicht genau wenn man die aufbaut, weil die haben nur oben eine Öse, aber unten haben sie nichts. Auf jeden Fall könnten wir vier Fahnen montieren. Ganz fett. Ja, mach. <lacht> Danke. Dir. So. Ah. Zurück. Ah. Zurück vom Sattelauflieger, zurück vom Bad Holz. Zurück in der Firma absolute Baustelle hier gerade. Alles das sind schon mal Sachen, die wir gesammelt haben für die Ukraine und es geht noch weiter. Und das ist noch nicht einmal, also ja doch, ein paar Sachen davon haben wir gekauft, aber viele Sachen davon sind äh, geschenkt bekommen worden und wir fahren jetzt erst zu Edeka und laden und kaufen das alles ein. wir sind bestellt, vorbestellt und so weiter und über 20.000 Euro Spenden Spendenwahl. Jetzt muss ich den Sprinter ausräumen, das ist die Sachen vom Auflieger, hier sind auch noch Spenden, Spendenartikel Jetzt muss ich den Sprinter ausladen, umladen, dann kommen dann Haufen Leute, dann ja Auf jeden Fall habt ihr mal ein bisschen so einen Einblick gekriegt in das was wir hier mit dem Auflieger machen Wir haben gestern dann, da war noch viel geplaudert wie wir was machen Vielleicht sogar einen Drehbank rein, wie man mit Werkzeug, bla bla bla, das, das, das viel, viel GLA, aber sage ich mal, wäre jetzt für das Video sehr uninteressant gewesen. Deswegen habe ich jetzt auch nicht mehr gemacht, aber ich habe mal so einen Einblick gekriegt, was wir da vielleicht vorhaben und wenn wir da dann Material kriegen, dann äh, gibt es natürlich dann wieder Videomaterial. Ähm, ansonsten schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem ganzen haltet, was wir da machen. Habt ihr mal Bock, mit uns auf die Endschirke zu so gehen oder sonst irgendwas? Äh, schreibt es gerne rein. Gibt es im Video natürlich auch gerne. Uh. Gebt dem Video natürlich auch gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich hier meine, meine Wand habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Cool, ne? Na, ja, egal. Äh, Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und! Und! Wir sehen uns beim nächsten Video, hoffentlich wieder. Bis bald und ciao.